Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die App Fokus. Ja, mit dieser App kann man ohne das man ja zu benutzen Geld verdienen. Wie das funktioniert, wie das überhaupt aussieht, wie das aufgebaut ist, das seht ihr jetzt. Die App Focus ist ab dem 14. Geburtstag verwendbar, bis zum 18. ist es vorerst lediglich möglich, an Challenges teilzunehmen. Cashback und Gutscheine stehen derzeit nur für Erwachsene zur Verfügung. Bin ich ja mal gespannt. Wähle dein Land. Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Gut, Deutschland. Weiter. Los geht's. Bist du über 18? Ja, nein. Für Handy -freie Minuten erhältst du Focus Euro. Löse diese für Cashback oder Gutscheine ein. Was ist Cashback? Kaufe bei einem unserer Partnerunternehmen über die Fokus-App oder über die Webseite ein. Wir erhalten eine kleine Provision. Diese geben wir dir zu einem großen Teil zurück, sobald du genügend Fokus-Euro gedammelt hast. Ein Fokus-Euro gleich ein Euro Cashback. Ab 20 Euro kannst du dir dein Cashback auf dein PayPal oder Bankkonto überweisen lassen. Du möchtest gerade nichts kaufen? Nimm an Challenges teil und gewinne tolle Produkte und sammel für zukünftige Einkäufe. Ja super, dann hat sich das ja erledigt. <lacht> Natürlich nicht. Wir werden uns das jetzt mal angucken. Mit Fokus hältst du für dein Handy-freie Zeit Fokus Euro. Während des Sammelns kannst du dein Handy jederzeit sperren, darfst die App aber nicht verlassen. <lacht> also die App muss immer an sein. Hier siehst du zum Beispiel, wofür du deine Fokus Euro einlösen kannst. Zum Beispiel Chibo. So, Cashback-Guthaben 0. Dart. Hast du hast deinen ersten Fokus-Euro gesammelt. Das sieht jetzt an, für du? Aha. Zwei Cent, also zwei Fokus-Euro. 0,02 Fokus-Euro. Challenge. Jetzt ansehen. Gucken wir mal rauf. Start zusammen und setze gegen andere Teilnehmer durch. Preise von Ting Smart Homer spielen. Verstanden. Na, ja, dann machen wir es doch mal. E-Mail-Adresse. So, da kommt dann auch gleich der Bestätigungscode, 51 92 33. So, sieben Tage, drei Stunden noch, was können wir denn hier machen? Google Nest Mini, okay, und hier haben wir eine Rangliste. Mhm. das war gerade 0,01 Punkt. So, jetzt aktivieren, deaktivieren. Was ist das? Was soll das? Ob das wirklich Sinn macht? Die Uhrwecker, lasse ich an Handy freie Zeit einladen. Mhm. Okay, wir haben jetzt 20.05 Uhr. Donnerstag. Okay, ist an. Also ganz normaler Wecker beim Handy. Dann werden wir sie mal anlassen, damit wir hier weiter Punkte verdienen können und dann schauen wir mal wie das in den nächsten tagen so aussieht also ich bin gerade aus der app rausgegangen und wollte dann mal nach was anderem gucken und dann kommt gleich du hast dein handy verwendet gleich geht es weiter okay das ist jetzt wohl die strafe dann wird sich werde ich wahrscheinlich in der zeit gar keine punkte bekommen ich drücke mal auf strafe okay da passiert nichts Ja, und jetzt geht's es nochmal weiter. Okay, also gibt es auch Strafpunkte oder Strafzeit, wie man es jetzt hier sagen kann. Ich bin ja mal gespannt, äh, wie das weitergeht. Mal sehen, vielleicht werde ich ja damit ganz gut Geld verdienen oder ich werde diese App dann einfach genervt löschen. Drei von fünf Sterne und ich melde mich in den nächsten Tagen wieder bei euch wenn ich dann mehr Punkte gesammelt habe. Ich hoffe, dass ich dann schon eine ganze Menge gesammelt habe. Im günstigsten Fall natürlich, dass ich gleich die 20 Euro auszahlen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vor allem abonniert den Kanal. Und wenn euch irgendwas einfällt zu der App, oder wenn ihr die App zum Beispiel schon habt, oder erfahrung gesammelt habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil das würde mich wirklich sehr interessieren. Also bis dahin, macht's gut, ciao. Nein.